Seit einem Jahr gehört Großbritannien nun nicht mehr zur Europäischen Union. Doch von den Vorteilen, mit denen für den Brexit geworben wurde, ist wenig zu sehen. Der Warenverkehr mit dem europäischen Festland ist durch die Zollvorschriften komplizierter geworden. Und wegen der die strengen Visa-Regeln fehlen Mitarbeiter vor allem im Servicebereich. Und so sind viele ehemalige Brexit-Befürworter inzwischen ernüchtert. Es war vor genau einem Jahr, als Johnson seinen Brexit-Deal im Parlament endgültig und euphorisch verabschiedete. We got done. Wir haben den Brexit durchgezogen, lasst uns nun auch diese Chance ergreifen. Stattdessen aber folgt eine Krise der nächsten. Das anfängliche Chaos an den Grenzen legt sich zwar bald, weil keiner mehr kommt. Die Folge davon aber leere Supermarktregale, monatelang fehlen viele 10.000 Lkw-Fahrer. Bis heute haben mehr als 200.000 EU-Bürger Großbritannien verlassen. Den so entstandenen Arbeitskräftemangel spürt vor allem die britische Gastronomie. Viele Restaurants haben so nur noch tageweise geöffnet. It's a disaster. Es ist ein Desaster. I mean, yeah, Und ich bin nicht die Einzige, the der es so geht. Feels the same way. Ich kenne Everyone. niemanden in dieser Branche, anybody, der den Brexit noch für eine gute country. Idee hält. Like Laut der unabhängigen Aufsichtsbehörde OBR ist das britische Bruttoinlandsprodukt durch den Brexit in diesem Jahr um 4 gefallen. Letzten Umfragen zufolge denken mittlerweile auch 60 Prozent der Briten insgesamt, dass der Brexit ihnen eher geschadet hat, auch viele Befürworter. For UK, think Für das Land ist das nicht so gut, aber wir haben nun mal dafür gestimmt und jetzt müssen wir das Beste draus machen. Und so ist auch nach dem ersten schwierigen Jahr in Sachen Brexit von der britischen Regierung vorerst keine Kursänderung zu erwarten.